Ein offizielles Schwollwerk. Er führt über Trampis, ohne Ampel, ohne Fußerstreifen. Davor hat es noch viel mehr in die überlosen. Ich setze mich für sicher ins ein.